Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Das hat Paul Sete 1965 geschrieben. Damals war das nicht falsch. Heute ist Pressefreiheit die Freiheit von drei Milliarden Menschen mit Online-Zugang, ihre Meinung ins Netz zu stellen. So viel Pressefreiheit wie heute. War also noch nie. Gleichzeitig war die Pressefreiheit lange nicht mehr so bedroht. Durch autoritäre Politik, eine ökonomische Krise, durch Fake-News-Fabriken und eine ständig wachsende PR-Industrie. Umso wichtiger ist die Arbeit von Reporter ohne Grenzen. Vielen Dank dafür und Happy Birthday aus Wien.